Ja, ja, ja, jetzt voll langsam auf den runter. Wir fliegen, Eddie. Oh nein. Ich bin rennt hier. Er musste wegrennen, Daniel, weil du kannst keinen Schaden machen. Ja, habe ich gemerkt. Und ich glaube, du kriegst äh, also kannst dich angehalten, meine ich. Und du kannst kriegst, glaube ich, erhöhten Schaden in dem Ding oder so. Ja, ich kann gar nichts machen. <lacht> Boah. Ja, war gut. Also, mache ich durch die Wirbelangriff, die können beide geeignet. Der will mich spiken verpiss dich. Das hat die Fliegen einer endlich. Sandwich von mir. Mein Gott, <lacht> mitnehmen meine Rakete ne. Perfekt positioniert. Au, au, au, au, au. <lacht> hoch und ich bin safe gerettet danke hat er mich. ist ein bisschen mich. gierig er mich. die ganze zeit mich. hier hat er hat er neu gelernt Jetzt muss er Jetzt ausprobieren. Ah, der hat mich einfach rausgeschmissen. On, Verpiss dich! dropkick Und Jetzt kommt der Riesenhammer. Nein, <lacht> schon wieder. Jetzt fliegt ich auch raus. <lacht> ich hab deinem Apfel entgegenschossen. Was ist das? Nein. Noch den raus. Oh, ah. oh, Mann. der ist in meinem Magen gestorben. Ich hatte Superman gerade in meinem Magen. Dann hat der andere der andere rausgekickt. Bin schon wieder nicht? Habe ich ausgetrickt ey? Ich kann Auto noch kicken, ja? Oh Gott, ey. Oh Erst gegen die Wand. Warte, oh, <lacht> ja Jetzt wird so wenig Platz für uns dicken ja. Ja irgendwie schon. Ey. Hast du gesehen? glaube ich, glaub ich habe äh, irgendwann eingesammelt weil ähm, ist ja was, was dafür ein würfel weiß sie nicht jetzt also gesehen wieder oh, durch die gegend ja der kampf der sandwiches glaube ich mir immer sehr nach vor ein ist größer <lacht> oh Gott! Ja, die waren gut, ey. Das ist <lacht> der Kommando. <von> mm. <lacht> hm. Mal versuchen. Ja. Das der Japaner. Der Japaner, dann? nicht japaner vom mars Frage. also ich habe das M nicht gesehen die japaner ja vom mars ja das wird mich nicht überraschen auf, ihn. auf ihn. nein Geht weg von dem die lassen mich nicht rein <lacht> Ich bin, bin ein paar Mal so knapp da rausgeflogen. Ja, hab ich gesehen. Ah, ich fliege als erstes raus. Ich sehe das schon. <lacht> ja, die haben. Oh. Boah, ist er nicht scheiße? Oh, der T-Bag kommt zwar noch. Oh oh, der ja? ja, die, nein. Also nur bei 70 Schaden oder so also ja. die raketen kombo gesehen ey? ich habe nichts gesehen was denn passiert. Das, die, die, hast sie mit der rakete erwischt ich habe eine rakete nach oben geschossen hat den getroffen dann ist die Rakete von oben gekommen auf den runter der hat mich durch dein Portal geschossen. nämlich <lacht> Oder durch sein Portal geschossen. Ich bin von der anderen Seite rausgekommen. Geil, was? Jetzt mal mal... Boah. Bonk. Was ist Wollte Ich jetzt eigentlich nicht nochmal... Oh Gott, ich bin ein Tier. Ich wollte aber... Äh, ja. ja oh. da Jetzt jetzt bin ich gleich raus. Nein. <lacht> ja, schlicken dazu zu, ey. Der Superman, ne? Ja. Ja, Fernseher. Ja, Eis. Ja, Eis. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Alter, das wird wieder nichts da, ey. Ach, was? Halt. Sandwich! Oh, den habe ich draußen gesandwicht! Nice das werden wir sehen, Eddie. Oh. <lacht> sorry, ich hab <lacht> deinen Transeur weggeschlagen. Geh weg von mir. Komm her, alter Mann. Oh Gott, der oh, ist riesig. Gott, ich, bin, ich bin so weit von Tor, der. Ah, ah, ja. oh, oh. der, der Haut so, der haut so stark, zu, ey. Ja, ich weiß, ich, ich merke me me das schon. I knew I taken that left Alba wo ist denn Alba weiß nicht, ist. <lacht> Korki, Ich weiß nicht, wo er ich weiß nicht, wo er Warum finde ich meinen Weg dahin nicht <lacht> keine Ahnung, gute Frage. Was ist das? Oh Gott, ein Riesen Was? Superman. Ja, yeah, hat der auch noch mehr angeboten. Was da? Oh, wir müssen <lacht> oh, der nicht weggeflogen ja, Du schießt auf mich, dann buddle ich einfach dadurch. Was ist das? Nein, der lebt noch. Was da habe ich gesagt. So. Oh, an dem Baum kann man sich auch noch okay. hochklettern, ey. Am diesmal schaffen wir wir beide noch nicht rausgeflogen. Ich Ah, war das? das? Hat mich mitgenommen. Was ist ein Sandwich? mein, mein Sandwich? <lacht> da liegt eins am Boden manchmal. Fuck. Raus. Nein, meine Rakete stürzt ab. Der Rick hat meine Rakete abgepallt. Die sind wir noch da, <lacht> wie langsam fliegen die auf einmal. Noch eine. Ja, finde ich... Jetzt können Positionen noch ein Match, ne? Ja. Oh. Und sich darauf einlassen. Ja, klar. Alles oder nicht, ne? Nein. Oh. Oh. Oh. Oh. Das heißt, wir haben gewonnen. Ja. Yeah. Oder? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dong. Don <laughs> <laughs> <laughs> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machst du da? Du <lacht> fliegst ja rum wie ein Springbombe-Ball Das war jetzt dein Hammer. Ja. Dein bester Schläger. Ich fliege jetzt raus, ja. Hier bin ich eigentlich noch am Leben. Ich habe 160, ey. Die brennt schon. Wie soll es, sie noch am Leben ja ich bin immer noch am leben er kriegt mich nicht raus Nein, ich bin aus <lacht> Okay wir eine synergie haben wir sogar nee, wir haben sogar zwei synergien ja auch okay, das skin wollte oh, ich, mal holen, ne? Den wollt ich mal auch noch Warte, ja, wir, müssen nicht, ich um, wir müssen <lacht> nicht unbedingt dieselben sachen haben sich die doch besser ja. einige sachen sind immer gut egal mit welchem charakter nehme ich an ja ja das sind so standard Dann andere sind so spezifische sachen für spezifische situationen ja. Was weiß eigentlich die Katze von ich bin <lacht> der hat mich voll Der Pisser was hat gesehen, Der hat mich gespiked. Alter, der spiked. Ich gehe noch nicht auf den los. Oh, oh, oh. Ich krieg ja gerade das Kotzen schon ey. wegen mir verlieren. Ja. Der spiked mich die ganze Zeit. Ey. Der haut mich runter und dann komme ich nicht mehr rauf. Ey. Dieser Wichser, was ist das für eine Katze eigentlich? Ist das Jake? Das ist yeah, ein Skin, ein Jay. ja yeah. Aber da ist irgendwie ein anderer charakter aus adventure Time. Aber ich bin falsch Jerry, hilf mir. Ja, das war meine Schuld. Der hat mich zweimal hintereinander rausgehauen, der Pisser. Man sowieso höher gelevelt. Ja, habe ich nicht gesehen. Ja, ich war so levelt kopf und höher Ah, oh, jetzt hat er mich gemandert, Ja, der hat mich in dieses komische rentier verlangen verwandelt. <lacht> Der Gigant bewegt sich so in Zeitlupe, ne? Der hat schon so viel Schaden. Wir Perks haben, weil er riesig ist. Irgendwie zu machen? Warum nicht? Fuck! Oh, halt. Dieser blöde Shaggy, er hat mich er, noch erwischt. Der. Wie haben wir haben mir das verloren? weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil du nur einen rausgehauen hast, Daniel. <laughs> <laughs> ich war nur Spaß. Zwei Rex. Oh, oh Gott. Jetzt haben wir die Kraft der Perks dann. Ja. <laughs> yeah. Nach letztes Gefecht hat sich aktiviert, weil wir beide haben. aktiviert jetzt bei 90 schon. Okay. Wäre dann 180. Oh. <lacht> oh. Ten. Ten. Ten. Ten. Ich glaube Daniel, du wärst der beschissenste oder nervigste Tennisspieler überhaupt. <lacht> Kann man mir mal ein Dynamitennis spielen? Wo will der denn hin? Oh, der hat sich selbst gekillt aus irgendeinem Grund. Er, Der eine will sich die ganze Zeit selbst da dabei. Wow. Henn. Henn. Henn. Henn. Henn. Henn. ist. Henn ist. Dann jetzt zweimal Sada getötet. Was soll der Scheiß? ein spannendes äh, Endfinale oder was? Jetzt kommen die mit Level 50er Ja, das no. kann nicht so gut sein. Ne. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir haben keinen Bock mehr. <lacht> also, warum machen die denn dann Rematch? <lacht> Nein. als ob du von das manchen Trödel verstehen würdest hey noch geht mich nicht Die haben meinen Angriff abgewehrt. Alter. Irgendwie machen wir gerade schwer. M Nein, weiner. Passt. Ein Sandwich. Einen habe ich erwischt mit Sandwich. ist gerade irgendwie weg, die ist gerade aus dem rechten Bildschirm. Wo ist die hin? <lacht> ja, jetzt ist sie doch einfach... Die haben äh. Lenk? Wahrscheinlich, ne? Was für ein Gerrit? die hat mich. von Hahaha! <lacht> <lacht> das hat gesehen? Mein Apfel hat die getötet. Ich <lacht> kam nicht mehr. Erstmal hat ihn mein Apfel in, Luft, in der Luft getroffen und die unterbrochen. Und, und dann hat er mein zweiter Apfel dafür gesorgt, dass die nicht wieder raufkommt. Ey. Was zum Teufel? Das? <lacht> ich, tennis. Ja, aber man sagt nicht. <lacht> <lacht> ey, Mann. Ten. Ten. Ten. Ten. Und der Daniel, ULP, der beste Tennisspieler der Welt, sagt irgendwie immer Tennis, wenn er Tennis spielt. <lacht> Jedes Mal, wenn er den Ball trifft, sagt der Tennis. Ey. Irgendwie bin ich ja noch am Trollen gerade. Ja, Fange nicht an zu spielen. Daniel. <lacht> Sonst fliegen wir hier noch raus. Hm. Ja, okay. oh, ich habe Letten. Sandwich. Hm. Flieg, Jerry, flieg. Toll. Dann ihr dieser. Was ist das Doing? Doing, Doing. Was war dieser Kampf? Keine Ahnung, das war merkwürdig. <lacht> Mit dem Mülltonnen übergehauen ne. Weg, ey. Aber oh, gut pass. <lacht> <lacht> da habe ich gerade das Knall gemacht. Der, der schießt schon der, die ganze Zeit nur ey. Oh, Gott. ich und oh. oh, tschüss ja oh, ich <lacht> <lacht> <lacht> du gemacht, Daniel. er war ein bisschen so unter Arena habe ich einfach die Rakete auf den geschossen er ist da runtergefallen <lacht> das hätten wir aber hätte das nicht gemacht hätten wir noch verlieren können ey. ja du hast den jetzt deine Gefühle verletzt Daniel. du schlampe mir ist irgendwie voll spät aufgefallen, dass die Toast irgendwie symbolisch sind für ein Toaster eben. Ein Toast auf euch. Okay, ich weiß zwar nicht, ob das dafür gemeint war, ganz ehrlich, <lacht> aber <lacht> weiß ich echt nicht, ob die das so gemeint haben. Ich glaube, die haben einfach irgendwo irgendwas random genommen. Die, die, auch Oster -Eier. die haben auch Ostereier nehmen können. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist da ein tiefer Gedanke dahinter gewesen. Tsch, tsch, tsch. Ja, was denn? Hey, Die <lacht> der jetzt rausgeflogen. Ich habe eine Rakete auf den geschossen. Oh verdammt, jetzt hat der mich direkt rausgehauen, ey. Das gibt's doch ja jetzt einfach nicht. Was mein Jerry? Ah, ah, nein, ja. Ah, okay. Lücke in der Nein, der Jerry ermordet. doch blöd. Der nennt sich eine Abteiler. Auf eine hilflose kleine Maus los. Dann bringe ich um. Ich bin schon kurz vorm rausfliegen, eh. Na ja, ich auch. Warte oh mal. Hör dich mal raus. Oh, ja, hätte. Das findet kaum Schaden, eh. Oh, ja. Muss halt. Nein, da nehmen. Warte. Ein von mir. müssen sein seine Stimme so. Oh, nee, da fehlt nichts, glaube ich nicht. Oh boy. ich Nein, ich bin ja einfach raus. Andern Charakteren hätten wir ich fertig gemacht. Gar nicht, ich bin ganz gut mit Test. Hm. Oh Gott. Batman, Batman, Batman, ah! Wie gesagt, was sagt Batman? Ich kenne ihn immer noch. nicht mehr. Was mit ja, dem ja, passiert? Ja. <lacht> Eine Sekunde stand er noch da und dann war er weg. Ich glaube, der stand da und dann ist der Boden weggegangen oder so. Wir Pingpong mit der ja, Aber wie auch immer man die Dinger nennt. Du, du, du, du. Nein, ich schon wieder. Oh Mann, nein! Oh, der hätte mich beinahe der runtergehauen. <lacht> der pizza hat der pizza hat der, der. <lacht> <lacht> <lacht> der pizza. vielleicht spät sagt er den song habe ich früher nie verstanden weil ich irgendwie der noch nie von pizza, pizza hat gehört habe damals der. darum geht's ja ich dachte, der macht einen Hut aus Pizza. The Pizza hat the... <lacht> Ja, habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich <lacht> großartig. Eine Restaurantkette ist sie. Pizza hat Pizza. Ne <lacht> <lacht> <lacht> Chicken, <the> Pizza hat <lacht> ich weiß gar nicht den Text. Tackle <lacht> <and> Fried Chicken, Tackle <lacht> Fried Chicken und der Pizza hat. Er kennt Tackle Fried Chicken und der Pizza hat McDonalds. Seid <lacht> nicht so laut, sonst kriegst noch einen auf die Fresse. Oder du wirst gekopierted, weil sie anders. Ja. Echt hm? so ähnlich klingen wie DJ Bobo. Das ist doch nicht DJ Bobo. Das ist DJ Otzi, du Clown. Ist er nicht der vom Mount Everest? <lacht> er ist nicht Ötzi der von Mount Everest? Er nennt sich da so. Der DJ Bobo ist jemand ganz anders. Der, ist der, der singt auch einen Stern, der deinen Namen trägt. Achso, okay. Ja, das ist doch nicht DJ Bobo. DJ Bobo ist jemand ganz anderes. Das ist DJ Ötzi. Sich, okay. Ich weiß nicht, ob der Ötzi heißt, aber der ist jedenfalls DJ Ötzi. Ich weiß nicht, ob der in den Bergen lebt ey, und <lacht> Heidi verschleppt. <lacht> DJ <lacht> dann ist Treasure. <lacht> also die Leiche auf dem Mount Everest? Heißt Bobo dann? <lacht> da verwechsel ich da auch. Er ist das, Ist das überhaupt auf dem Everest gewesen? Ja, ich glaube schon. Irgendwo in den Alpen so. oder so, ja, komische Özzi-Leiche da. Da wurde irgendeine Leiche gefunden, ja. Ja, das, das. das. Und das war DJ Özzi. <lacht> ja, Scheiße. Oh, was ist da gerade passiert ey? ich so habe so typ muss einfach nur laufen und macht schaden habe ich so gefühl noch <confirmed> etwas geriebener aber ich gehst du den abhängen mit dem weil das ist nicht Ping Pong ich Ball an der Schnur ich weiß nicht wie der Scheiß halt. ich weiß auch nicht wie er heißt ich weiß auch ich habe ich habe mal geguckt wie das heißt dieses Spiel da mit dem Schnurball da ich weiß nicht wie das heißt ich habe da nichts gefunden also mit dem Ball an der strippe an der Stange ja naja. ich habe da nichts gefunden weil ich nicht weil ich nichts gefunden habe einer raus von euch beiden ihr Pisser nein das gibt's doch nicht Rakete! war ah, die Wände, die prallen. Ah, jetzt hast du mich daran verhindert, die anzugreifen, dann <lacht> Weg raus! Das gibt's jetzt nicht! Oh, ich habe die so oft mit der Rakete getroffen, ey! Die sind, ey. Immer, die sind immer links und rechts an die Wände abgeprallt, ey. Ja, scheiße. Ich habe dich abgehalten. Ja, ich, wollte wagen. Die, ich wollte die mit meinem Twister angreifen, aber der, du hast die in der Luft gehalten mit dem blöden Ball. Da, da habe ich die nicht getroffen. Habe ich mich umsonst da unten gedreht, ey. wie so ein Idiot? Ich kam mir blöd vor.